Das ist ja, alles in Ordnung mit meinem Freund. <lacht> underdog Dwell. Das ist heute das Stichwort. Wir werden heute in Erfahrung bringen, ob ein No-Name, ein Dönerladen, von dem nie jemand was gehört, also zumindest, der nicht in der Öffentlichkeit steht, keinen Namen hat, wie al -Turka Mustafa Mehmet, ob der mithalten kann mit diesen großen Namen, beziehungsweise ob auch eure Empfehlungen mithalten können. Ich habe hier nämlich zwei Empfehlungen in Harburg, passend bei mir um die Ecke und ich möchte gucken, ob sie mithalten können. Das wir in Erfahrung bringen. Meine Freundin holt mich jetzt ab und dann geht's los nach Harburg. Glaubt mir, Leute, ich habe alles richtig gemacht. Holt euch eine Sugar-Mami. Mit dem Auto kann man sich sehen lassen. Nicht, dass ich jetzt äh, auf dicke Hose damit mache, mit dem Auto so, aber ihr wisst, was ich meine. So Leute, wir sind am Start. Wir sind in Harburg. Meine bezaubernde Freundin hinter der Kamera. Wir haben hier einen handgemachten Döner. Also handgemachtes Dönerfleisch. Hier steht es auch nochmal. Scheibenfleisch. 100% Kaltfleisch. Wir warten jetzt auf den Besitzer. Der wurde eben angerufen. Dann wechseln wir noch ein, zwei Worte, werden kurz warm und dann wird Döner gefressen. So, ich habe hier El Chef am Start. Bisset -Team. Bisset <lacht> ja, danke, dass du am Start bist. Erzähl mir doch mal ganz kurz. Irgendwas über den Döner. Ganz schnell so. Die geile Sache. Ja, das ist eine Produktion. 100%iges Fleisch. Was wir ja. selber machen hier. Ja. drinnen. Jeden Tag frisch. Im Tee -Fan, ist <lacht> ja, alles in Ordnung, mein Freund. <lacht> <lacht> äh, keine Phosphate, keine Chemikalien drin. Jeden Tag täglich gemacht, frisch. Das ist das Wichtigste eigentlich. Okay, ja. also 100% Handmade, ja. Fleisch, alles von. Äh, von also gibt es nur so bei euch, nirgendwo anders. Genau. Selfmade. So ja. ja, Soßen selber, alles perfekt. Dann würde ich sagen, testen wir deinen Döner mal. Gut, zeigt. Perfekt. Ja. Haben Perfekt. So, so sieht der Döner aus, oder? So, Leute. Und Leute, erstmal eine Live-Reaction. Also, eins kann ich euch schon mal sagen. Erstmal danke für die Empfehlung. Ich versuche immer, oder ich was heißt ich versuche? Ich freue mich natürlich drüber, wenn ich etwas habe, worüber ich mich begeistern kann beim Döner. Ich sage euch, diese Soßen mit dem Brot. Ihr kennt das, wenn die, das Brot außen knusprig innen saugt, ist die Soße so auf. Und einfach so. Das heißt matschig, ihr wisst, was ich meine. Gerade das unten beim Döner, was das Beste ist, ist schon untergibt's gibt's am Schluss diesen Döner. Jetzt geht es erstmal weiter zu Hünka. So Leute, wir sind bei Hünker angekommen und ja, ich habe hier noch einen Ehrenmann am Start. Der ist ja Stammgast. Sag mal ehrlich, ist das der heftigste Döner hier in der Umgebung? Der beste Hamburger Döner auf jeden Fall. Also, okay, hier wa auf jeden Fall. was macht den Döner aus? Was würdest du sagen? Das Fleisch auf jeden Fall ist sehr lecker, Das also ist halt hohe Qualität alles. Ja. Und die haben die größten Tüten hier auf jeden Fall auch aus ganz Harburg, so okay. wie ich es kenne daher. Geil, aber du isst auch normal, Döner. Oh, eher die Tüte muss ich eher sagen. Die eher die Tüte, aber egal, zählt trotzdem. Egal, Trotz. egal, zählt Trotz, zählt, ja Trotz. ja man, dann danke ich dir für deine Info, wir zischen mal rein und gucken mal, ob du wahre Wolle sprichst. <lacht> die haben sogar der Gerät, das feiere ich am meisten, also ich werde da jetzt noch mal rein zu den Jungs und dann werden wir noch mal gucken, was wir uns zaubern. Der Gerät kommt anstatt es steht sogar drauf Leute. kennst du den Spruch von der Gerät der im Fernseher der Gerät ist vor allen anderen in Laden er schneidet Schweiz frei er schneidet was Schweiz frei <lacht> Hünker Harburg, Leute, so viele Nachrichten von euch bekommen. Gefühlt jeder Harburg hat mir geschrieben. Bin gespannt. Oh, sehr knusprig. Erster Eindruck: auch Soßen. Krank, muss ich sagen. Soßen krank. Oder die eine. Ich weiß gerade nur an eine rein. Ja Leute, ganz vergessen. Haut auf jeden Fall auch noch mal in die Kommentare rein, wo es als nächstes hingehen soll. Gerne in der Umgebung, gerne aber auch woanders. Scheißegal, ich baller dahin. Nächste Döner-Empfehlung von euch. und Holle Testet. Alter, also, guckt mich an, als wäre ich irgendein, keine Ahnung, Hinterwelt da, Weil ich finde die ganze geschnauze voller Soße ab. Sexy, ne Schatz? Unfassbar. Also Leute, mit dem letzten Bissen in der Hand, meine finale Bewertung. Es stehen sich zwei Dinge gegenüber. Einmal bei Miss Tantoni, das herausragende Fleisch, einfach selber gemacht, hausgemacht, real. Ihr wisst, da stehe ich drauf. Da sind keine Geschmacksverstärker drin, gar nichts. Also hoffe ich zumindest, ne? das kann man es trotzdem nicht. Steht gegenüber Hünker mit wirklich Weltklasse-Soßen. Diese Soße, die hat mich komplett weggeflasht, komplett. Und ich gebe, es ist ein enges Rennen, es ist wirklich ein ganz enges Rennen. Ich gebe Miss Tantoni eine 8,1, Hünker eine 8. Es ist nahezu gleich, es ist einfach nur Geschmackssache. Und für mich ist immer so, dennoch mal Fleisch selber gemacht irgendwie das ultra Für mich sind das beides zum besten Döner Deutschen Langs nicht. Da fehlt, ein fehlt eine kleine Ecke. Ihr wisst ja, ich war in Stuttgart, Bremen. Äh, ich war in Berlin, wo auch immer ich noch hinfahren werde. Aber es sind hier in der Umgebung, kann ich euch sagen, die beiden Döner, kommt nichts ran. Also überall in der Umgebung, egal wo ihr erst, ich habe hier viele Döner gegessen, da kommt nichts an diese Döner ran. Wirklich, müsst ihr testen. Lasst gerne ein Abo da, Leute, nochmal, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, und äh, wie gesagt, Döner überall möglich, irgendwas reinschreiben. Zur Not fahre ich nach, äh, nach Australien. <lacht> Kurze Werbeunterbrechung nochmal zum Schluss von zu Hause aus, weil ich es vergessen habe im Video. Koro. Äh, Koro.de eher gesagt. Guckt da mal rein. Geile Köstlichkeit, alles mögliche. Vorwiegend im Bio, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Bio-Ingwer-Shot gibt es da. Ein Milligramm Leinsamen, Haferflock und, und, und. Mit Holle gibt es 5% für den direkten Support an mich. 5% hin oder her, aber der direkte Support an mich. Genau. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.